es gibt Gedanken, die diese Tatsache, dass da einfach diese allgemeine Lebendigkeit ist, die davon ablenken, die das anders erscheinen lassen. Von da bin ich und da, sind diese, da ist diese ganze Materie. Ich gehe davon aus, dass wenn die Bedingungen nachlassen, dass dann einfach auch vielleicht nicht mehr so viel solcher Gedanken sind. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, die ganze Zeit über Franz Josef Strauß nachdenkst, <lacht> zum Beispiel, und dann, ja. dann feststellst, okay, der ist äh, nicht mehr am Leben, spielt keine Rolle mehr in der Politik oder sowas, ja, ja. dann lässt eventuell das Interesse an diesen Gedanken nach. Genau, Ja. verstehe. Ja. Es nicht irgendwie... Ähm, es ist weder, dass, der, äh, dass okay. du sagst, okay, ich darf da nicht mehr dran denken ja, ja. Auch, und es ist auch nicht so, dass dieser Gedanke überhaupt nicht mehr kommt, ja. Ja, sondern wenn der Gedanke auftaucht, Franz Josef Strauß, gibt es kein Interesse, Themen irgendwie hinterherzulaufen mhm. mit der Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist einfach ein natürliches Wegfallen von... Von Interesse. Ah. <lacht> ja, ja, wie so oft, weißt du. Okay. So, ja. ähm, Vielleicht warst du mal Fan von irgendeiner Band oder einem irgendwas, weißt du? Und dann ist das Interesse weggefallen. Mm. <lacht> Eindeutig. Ja. So. Ja. Und es war nicht irgendwie so, ich arbeite jetzt an mir, bis ich das weg habe oder sowas. Sondern es ist einfach halt, es erscheint halt nicht mehr verlockend, es scheint ja. da nichts mehr zu holen zu gehen. Zu mhm. mhm. ja. Weil alles ähm, schon da ist. Also ist das Leben so wie es ist? Ist so. Also. <lacht> ja, ja, wir kommen aus dem Tun und Machen und noch mehr Tun und Weglassen und Annehmen und da verändern und dort was machen. Das ist ja völlig überflüssig. Das Leben tut also, es tut's schon. Also, ja. es tut es schon. Das, was wir als normal erachten, wie das Interesse wegfällt, ist einfach Bewusstsein. Ja. Und, ähm, und gleichzeitig. Ähm, Sage ich, das ist auch ein, äh, ein Lernen dabei, nämlich mhm. diesen, ähm, wie schön diese Wirklichkeit ist, ohne Bedingungen, ohne Identifikation mit einem Aspekt des Erlebens. Mhm. Und dann kommt das nächste Muster, was mhm. sagt, ich will, aber ich brauche, aber ich muss, aber oder sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wenn die Identifikation damit wegfällt und einfach nur gesehen wird, ah, okay, da ist dieser Gedanke ja. ähm, und so fühlt es sich an, den zu denken. Ja? Und dann stellt sich eventuell die Frage, ist das schön? <lacht> <lacht> <lacht> Oder bin ich doch? <lacht> ja, also ist, äh, wie fühlt sich das an, ja. in dieser imaginären Trennungswelt zu leben? Das ist dieses Lernen und ein ja. Muster führt halt an äh, ein einschränkendes Muster. Es gibt so viele sinnvolle Muster, ja. wie zum Beispiel hier zu sitzen, ist ein Gleichgewichtsding und so weiter, ist gelernt und wir brauchen nicht viel Aufmerksamkeit dafür, mhm. um nicht vom Stuhl zu fallen. Ja, ja. nicht mehr. Ja. Nicht mehr, genau. ist und sprechen, hören ja. und so weiter und alles Muster, Sprechmuster und so weiter, Deutsch. Verstehen das, ein ja. deutsches eine Abfolge von Mustern mhm. in der Sprache und so weiter. Mhm. Ähm, aber dann gibt es mhm. Muster, die halt irgendwie wehtun oder einschreckend sind oder... Jede mhm. ähm, Menge. Mhm. Genau. Mhm. Und wenn diese Muster gesehen werden, mhm. ähm, als das, was sie sind, ein Muster, dann kann die Identifikation damit wegfallen. Dann fällt weg irgendwie der Gedanke, okay, aber damit kann ich das und das holen mhm. oder so. Mhm. Ja und im Licht von, vom Bewusstsein kann sich ein Muster halt lösen. Mhm. Wenn gesehen wird, okay, da ist dieser Gedanke, so fühlt sich das an. Mhm. Okay, und das ich sehe keinen ja. Sinn da drin, ja. sozusagen. Ja. Ich weiß, dass es, äh, dass es ähm, nicht wirklich ist, was das Muster erzählt. Das weiß ich durchs Anschauen. Also wenn ich es äh, erkenne, um zu sehen, was es eigentlich will oder worauf es hinzielt, mhm. kann ich dann sehen, brauche ich nicht. Oder ist überflüssig. Oder? Also das Muster, also jetzt die Gedanke ja. von dem Muster, ja. ähm, sagt, ich will es anders, ja. als wie es jetzt gerade ist. Ja genau. <lacht> so. und, ähm, und wenn du äh, das anschaust, dann siehst du wahrscheinlich, okay, so, so wie es ist, da ist Lebendigkeit und dann taucht dieser Gedanke auf und die Identifikation mit dem macht eine Anspannung ja? und die Lösung ist nicht, die Welt dazu zu bringen, dass sie diesem Gedanken folgt, ja. ja sondern zu sehen, okay, das ist ein Gedanke, der zu, einer, zu einem Zusammenziehen führt, zu einer Anspannung führt, zu, einem, zu einer eigenen Weltsicht führt, in der ich getrennt bin. Mhm. Das ist der Preis von diesem Gedanken. Mhm. Cool. Ja. Ja. Also dieser Gedanke, anders gesagt, kostet in dem Moment das Paradies. Ja. Okay? Das zu sehen reicht, wenn, du die, <lacht> wenn da das Paradies ist. Ja? Ja. Also, wenn du im Paradies sitzt und schaust Horrorfilme. Hm. Und in dem Moment, wo dir bewusst wird, okay, das ist ein Horrorfilm im Paradies. Ja. Dann, dann gibt es nicht mehr viel zu entscheiden, oder? Mhm. Ja, eins auszumachen. Ja, oder oder auch ja. äh, entspannt das ja, genau. ja. zu wissen, ich spiele nicht mit in diesem Horrorfilm, es ja. ist einfach ein Film.